Niemiecki. Deutsch lernen. Für ein erfolgreiches Studium in Deutschland sind gute Sprachkenntnisse notwendig. Mit dem TestDAF ist der Nachweis kein Problem. Weltweit werden Vorbereitungskurse für den Test Deutsch als Fremdsprache angeboten. Hochqualifizierte Lehrkräfte vermitteln den Teilnehmenden die erforderlichen Deutschkenntnisse. Der Testaf ist eine Prüfung auf sehr hohem Niveau, aber er hat den Vorteil, dass er alles das simuliert was man für ein Studium braucht also man muss mit Professoren oder Professorinnen reden, man muss Referate halten man muss wissenschaftliche Bücher lesen, man muss selber Texte schreiben all das wird in dieser Prüfung simuliert der Vorteil für die, die den Test darf machen, ist, dass sie ja aus ihrem Studium in den Heimatländern solche Dinge bereits kennen es wird also nichts von ihnen verlangt, was sie nicht auch können Drei. Deutsch lernen. 400 Testzentren an Goethe-Instituten, Universitäten und Sprachschulen in 80 Ländern der Welt. Wer Deutsch lernt und in Deutschland studieren möchte, ist willkommen. Die Bundesrepublik Deutschland hat großes Interesse an weltweitem Wissenschaftsaustausch. Das Auswärtige Amt fördert Kultur, Sprache und Bildung. Wir freuen uns wenn unser Land so attraktiv ist, die Hochschulen einen so hohen Stand haben, dass viele junge Leute, weit über 200.000 sind es bereits, gern hierher kommen, um Anteil an guter wissenschaftlicher Lehre, aber auch an Spitzenforschung zu haben. Und Sprache vermittelt dazu den Zugang. Deshalb wollen wir in diesem Bereich weiter investieren. Alemania. Deutsch lernen. Hohe Standards bestimmen die Ausstattung der Testzentren. Das TESTAV-Prüfungsformat ist transparent und immer gleich. In Gruppen oder allein, Teilnehmende bekommen jederzeit Beratung und werden optimal an die Prüfung herangeführt. Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben haben den gleichen Stellenwert. Die Erfolgsgeschichte des TESTAF-Instituts beginnt im Jahr 2000. Die Geschichte von TESTAF in den letzten Jahren ist ja eine Erfolgsgeschichte, weil Ziele, an die wir anfangs alle geglaubt haben, aber von denen wir nicht wussten, ob sie sich realisieren lassen, erreicht worden sind. Und äh, dadurch, dass äh, TESTAF äh, sehr eng kooperiert mit dem Goethe-Institut und der gesamten Auslandsarbeit des Goethe-Instituts, denke ich, dass wir sehr viele Interessenten in der ganzen Welt erreichen. Über 15.000 Prüfungsunterlagen landen jährlich im tester Logistikzentrum. Hier werden alle Unterlagen von den Mitarbeitern gewissenhaft geprüft. Der Test Deutsch als Fremdsprache misst Sprachkenntnisse fair, objektiv und zuverlässig. Die wissenschaftlichen Grundlagen fußen in dem Bereich, dass wir einen gerechten Test für alle Probanden kreieren wollten und das auf einem internationalen Standardniveau dass wir auch in der Welt draußen einen Test haben, der sich sehen lassen kann. Almanier Deutschland. Am Ende der erfolgreichen Prüfung steht immer das begehrte Testaufzeugnis. Hohe wissenschaftliche Teststandards dienen vor allem dazu, dass Teilnehmer die bestmögliche Bewertung ihrer Prüfungsleistung erfahren. Denn es geht um den Hochschulzugang in Deutschland. Qualitätssicherung spielt die zentrale Rolle, bei unserer täglichen Arbeit, wir evaluieren, wir bewerten unsere Tätigkeit selber im Hinblick darauf, dass wir möglichst äh, genaue und qualitativ hochwertige Ergebnisse an die Teilnehmer in aller Welt herausgeben können. Die Sprachtestentwicklung folgt beim test international gültigen Kriterien. Teilnehmer können sich auf diese anspruchsvollen Standards verlassen. Der TestDaF wird nach einem standardisierten Format entwickelt. Das heißt, die Aufgaben folgen immer demselben Muster. Ein Testkandidat kann sich also in Ruhe auf äh, den Test vorbereiten. Die Aufgaben werden so sein, wie er es von unserer Webseite kennt. Ständig entstehen neue Testzentren für den Test Deutsch als Fremdsprache. Berühmte Hochschulen arbeiten seit Jahren weltweit vertrauensvoll mit dem TestDaF zusammen. Der Testdorf kann in der ganzen Welt abgenommen werden. Wir arbeiten dabei mit sehr vielen Lektoren des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zusammen. Wir arbeiten mit allen Goethe-Instituten zusammen, sodass man sehr viele Stellen in der Welt hat, in denen man sich beraten lassen kann über das Studium in Deutschland, in denen man fragen kann, wie sieht der TestdaF aus und in denen man oft auch den Testdorf ablegen kann. Diese Verbindung zu den großen Institutionen ermöglicht es natürlich allen, eine Prüfung zu machen, die einen hohen Wert hat, eine Prüfung zu machen, die in 80 Ländern dieser Welt vertreten ist. Das Interesse an der deutschen Sprache, an Kultur und Literatur ist groß. Der TESDAF gewinnt international weiter an Bedeutung. Daher hat auch das weltweit agierende Goethe-Institut den Test in sein Prüfungssystem aufgenommen. Testdaf ist ein Produkt, das wir gerne einsetzen, weil es ganz zielgruppenspezifisch sich an Studenten richtet. Studenten, die am Goethe-Institut, egal wo in der Welt, Deutsch Lernen, um dann in Deutschland zu studieren zu können, können bei uns diese Prüfung machen, können im Goethe-Institut also gleich feststellen, ob sie die Qualifikation haben, die Deutschkenntnisse haben, in Deutschland zu studieren. Germanica. Die German. Die Hunderte deutscher Lektoren fördern die deutsche Sprache an ausländischen Hochschulen. TESTAF spielt hier eine große Rolle. Der Deutsche Akademische Austauschdienst in Bonn hat den Test ins Leben gerufen. Deutschland ist mittlerweile drittstärkstes Gastland der Welt für 250.000 ausländische Studierende. Wir freuen uns über diese Gäste und wollen mehr davon. Es lohnt sich in Deutschland zu studieren, von den Wissenschaften her, aber auch von vielem anderen, was dieses Land bietet. Es bietet auch die deutsche Sprache, die muss man lernen, wenn man hier ein ganzes Studium erfolgreich durchstehen will. Dafür haben wir jetzt Testdaf als das Instrument, mit dem Sie Ihre Sprachkenntnisse nachweisen können, weltweit nachweisen können und ein Instrument, das von allen deutschen Hochschulen verbindlich anerkannt wird. Deutsch lernen.